Hallo, ich bin Barbara, Barbara Buchhecker von safeinternet.at. Ich bin hier die pädagogische Leiterin. Barbara, was machst du da? Um was geht's es hier eigentlich? Wir versuchen auf die Herausforderungen bei der Erziehung im Zeitalter von Internet und Handy Antworten zu geben. Und da freuen wir uns natürlich auch über viele Fragen unserer Zuseher und Zuseherinnen. Und wie mache ich das, wenn ich eine Frage habe? Frag Barbara. Einfach so.